Es geht zur Besichtigung. Für was? Das erfahrt ihr gleich. Da sind wir auch schon in dem ehemaligen Gebäude der Leipziger Volkszeitung. Da hinten ist nämlich das Basislager, eine Coworking Station hier in Leipzig. Und da treffen wir jetzt gleich ein paar interessante Leute, die mit uns besprechen. Ich bin Marco vom Basislager Coworking. Wir sind hier am Petersteinweg direkt südlich von der Innenstadt in Leipzig und haben Leipzigs größten Coworking Space aufgebaut. Seit zwei Jahren gibt es uns. Es gibt ganz, ganz viele. User Groups, die sich hier treffen zu ganz bestimmten Themen, zu Entwicklersprachen, Websprachen, zu äh, Cloud-IT, zu ganz, ganz vielen Anwendungsfällen. Und da wir relativ coole Räumlichkeiten haben, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo man Erfahrungen miteinander tauschen kann, ähm, genau, stellen wir das sehr gerne zur Verfügung und sind gespannt, wer sich hier trifft. Ja, das alles hat das Basislager zu bieten. Eine unglaublich schöne, helle, moderne und gut erreichbare Location, denn wir sind direkt ans öffentliche Straßennetz angebunden. Ihr könnt mit dem Fahrrad kommen, mit der Straßenbahn und Parkplätze gibt es hier auch. Und weil das Basislager nicht nur aus dem einen Raum besteht, sondern aus fünf unglaublichen Etagen, schauen wir uns die mal ganz kurz an. Ja. Wer fühlt sich denn hier nicht wohl? Um ein unglaublich schöner Coworking-Space? Hier gibt es dann Vorträge in Zukunft, da können dann zum Beispiel Rap Creator vorgestellt werden oder auch Heidewitzka. Fünf Stoppel. Fünf. Wow, wirklich, wirklich total unglaubliche Location. Schick, skalierbar. Das heißt, es gibt im Nebengebäude noch einen Saal für bis zu 300 Leute. Also strengt euch an und meldet euch an. Link oben. Ähm, ich persönlich bin begeistert. Ich habe mega Lust, euch dort zu treffen, zu erfahren, was ihr macht. und ja, die Veranstaltung wird relativ simpel und einfach ablaufen. Nämlich werden wir...